Wie willst du leben? Sollen wir machen, was sie von uns wollen? Immer schön brav sein? Unsere Kräfte verbergen? Sei der, der du bist. Und wenn du etwas haben willst, dann nimm's dir einfach. Es wird alles gut. Dungey Connor, sie sind da an ein paar schlimme Typen geraten. Wofür? Meine Mutter ist krank. Oh, Mom, nein! Ich bring das in Ordnung. Ja! Du hast nur einen Versuch. Los geht's. Yeah!